So, Guten Morgen, es ist 11 Uhr, Sie befinden sich im Hörsaal Anatomie und äh, wir haben jetzt als erstes eine 60-minütige Demo-Session äh, von Pirmin Kalberer aus Zürich äh, über Vektorteils. Vektorteils sind ja in aller Munde, mit Vektorteils geht alles schneller und besser und schöner und äh, Pirmin zeigt uns jetzt, wie man Vektorteils nicht nur erstellt, mit einer Software namens T-Rex mit Bindestrich. Und äh, nicht nur das, sondern auch, wie man sie stylt. Pirmin ist äh, von der Firma SourcePole aus Zürich und macht es also auch beruflich ständig. Deine Bühne. Aha, sorry, war mein Fehler, also jetzt hört man mich und sieht man mich, gut. Also ich muss jetzt zuerst den Bildschirm also so einrichten, dass man alles erkennen kann. Also ich habe mich in einem Anflug von äh, Masochismus, äh, diesen Vortrag eingereicht, und zwar eigentlich, weil das etwas ist, was ich selbst sehen, am liebsten sehen würde, nämlich halt live, wie die Software wirklich aussieht und wie es wirklich funktioniert, aber wenn man es denn vor Zuschauer vorführen muss, ist das eigentlich ein bisschen eine stressige Sache, und, aber ich werde jetzt das versuchen. Die Vorgabe ist eigentlich so, dass ich dreiviertel Stunde Zeit habe für den Vortrag oder für die Demo besser gesagt und dass man dann zehn Minuten Zeit für Fragen hat ähm, und, und nachher gewechselt wird. Also so habe ich es jetzt noch gekriegt ähm, und da hier aufgenommen wird, also eigentlich wäre vielleicht Zwischenfragen manchmal noch besser, aber wir probieren es besser am Schluss, Also wirklich im Notfall, Sie kommen überhaupt nicht mit, was ich jetzt mache, dann, dann melden Sie sich und sonst machen wir am, um viertel vor zwölf einen Fragenblock. Also ich bin immer noch ein bisschen am Sortieren schon ein bisschen knapp die Auflösung, ha? aber ja, wir kriegen es. Es geht irgendwie. Ha? Ich schließe hier alles, weil ich beginne hier wirklich absolut bei Null. Ah, jetzt habe ich zu viel geschlossen. Ähm MVT Intro. Gut. Kann man das? Ah, das Blau ist schlecht, aber kann man es erkennen? Kann man es lesen, die Schriftgröße? Oder soll ich ein bisschen größer? Geht das so? Ich sehe teilweise Snicken. Also. Ähm, gut, also. Ich will eigene Daten publizieren und ich habe mich jetzt für äh, die Testdaten, die ich habe, äh, sind Natural Earth Data äh, Daten und die sind insofern gut geeignet, weil die sind eigentlich gemacht für die Darstellung und äh, Vektorteils sind entgegen dem Namen, wo viele Leute erwarten, dass das eigentlich um Datenverarbeitung geht, sind ein Darstellungsformat, das heißt die Daten müssen optimiert sein für die Darstellung und nicht äh, eben Datenverarbeitung zu machen. Und wir nehmen dieses Natural Earth Datas äh, Dataset, das heißt so ein weltweites äh, äh, Datensatz, der frei verfügbar ist. Ich habe jetzt da schon ein bisschen was vorbereitet und zwar ähm, habe ich für so einen MacRotile Benchmark ein Subset bereits konvertiert und konvertiert in dem, aus dem Grund auch, weil das ist in WGS 84 und Vektorteils werden größtenteils in Webmerkator dargestellt. Und das heißt, wir arbeiten jetzt auch äh, in Webmerkator und das Beste ist eigentlich, dass man halt schon die Daten vorher konvertiert oder vorher äh, umprojiziert. Und das habe ich jetzt vorbereitet, weil das ist jetzt nicht so der Teil vom von der Präsentation und zwar sind die Daten frei verfügbar, wer das nachspielen will, und zwar unter dem MVT Benchmark. Da gibt es jetzt so ein, ein GeoPackage MVT Bench, wo ein Subset der Natural Earth Daten drin ist, bereits nach äh, äh, Weberkater umprojiziert und hier ein kleines Make-File, um das relativ einfach einzulesen in eine Datenbank. Das mache ich jetzt zuerst. Ähm ich muss dahin wechseln. Jetzt habe ich, äh, hab ich gerade muss noch schnell sicherstellen, dass meine Datenbank auch läuft. Und dann mache ich mal, kreiere ich eine neue Datenbank. Man sieht gerade, was ich mache. Also ich crop database, create database m Bench, create extension Postgis. Also noch ganz äh, einfach. Und jetzt lese ich die Daten ein. Und zwar mit Ogre oder in die Postgres-Datenbank. Meine Datenbank heißt MVT und das Geopackage heißt so. Mal schauen, ob ich alles richtig getippt habe. Das war's, okay. Ich schaue, ob das funktioniert hat. info MVT bench Also ich habe jetzt hier Sechs Layer. Ich frage es nochmal, kann man es lesen? Also, ich kann es schon ein bisschen größer machen, aber man sieht dann halt, ist, ist besser. He? Aber es hat halt weniger Platz dann. Mal schauen. Ähm, also, ich habe sechs Layer da drin jetzt: einen Countries-Layer mit Ländern, ein Punkt-Layer, ein Boundaries-Multiline, Provinz-Line. Und dann noch Geographic Lines, das sind so Äquator und solche Geschichten. Also das sind jetzt meine Daten. Wie gesagt, bereits unprojiziert. Ich kann einen schnell anschauen. Ups, ja, das ist zu viel, des Guten. Ähm. Hallo? Ui, das hat man jetzt gerade... Also den Countries, man sieht 255 Polygone, das ist Webmerkator Projektion, ganze Welt. Und was man auch schon sieht, das hat sehr viele Attribute, das hat eine FID, OGC, FID und dann ja etwa 30, 40 Attribute, da sprechen wir noch darüber. Also das sind jetzt meine Daten in der PostGIS Datenbank und die will ich publizieren und ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen eine Vorgabe, wie ich es ungefähr haben will in diesem Benchmark und zwar möchte ich so einen Teil dieser Darstellung jetzt hinkriegen am Schluss, ja, dass ich wenigstens die farbigen Länder habe und gelabelte Länder, also das ist eigentlich das Ziel von dieser Session. Und genau die Daten habe ich, Datenbank, wunderbar, das heißt, jetzt kann ich mit Daten, also Teilgenerierung beginnen. Wie gesagt, verwende ich jetzt hier T-Rex. Das ist meine eigene Software um Vektorteil zu generieren. Es gibt auch andere Softwaren, ich zeige jetzt die und erzähle aber trotzdem genug viel, dass man auch die Prinzipien dahinter versteht. Ähm, die muss ich natürlich zuerst installieren. Das habe ich schon gemacht, aber zeige noch ganz kurz, wie es geht. Sieht das ein bisschen seltsam aus hier. Ah, habe ich so ein... Hm. Egal. Ähm, ich will es installieren. Download. Ah, das sind die... Die Pakete dahinter, in der Dokumentation, steht irgendwo, einmal. also ich für Ubuntu gibt es ein, ein, ein deb paket für Windows gibt es ein MSI und dann gibt es noch ein Docker-Paket oder ein Docker-Container, den man installieren kann. Ich arbeite jetzt... Hier unter Linux, aber unter Windows geht es abgesehen von den Pfaden identisch. Das heißt, ich habe das so installiert und dann kriegt man dieses Executable auf der Kommandozeile. Das hat verschiedene Kommandos, es ist hier alphabetisch sortiert. Das Wichtigste ist das Surf, das MVT-Teils ausliefert. Generieren kommen wir dann dazu, das generiert ein Cache und auch die anderen Kommandos schauen wir noch an. Ich beginne jetzt mit diesem Surf. Ähm er sagt man gerade, er braucht eine Data Source. Und ich mache hier so eine Data Source Beschreibung, wo ich diese Datenbank MVD Bench drin habe. Jetzt ein User und Hostname. Ähm, und dann geht Chief Was habe ich? Schöner Tipp: der MVT-Bench. Doppelflash, genau. Dankeschön. <lacht> also, was jetzt passiert ist: äh, T-Rex ist gestartet hat diese Datenbankverbindung geöffnet und im Geometry-Kalms nachgeschaut, was habe ich in dieser Datenbank für Layer mit Geometrien drin, oder Tabellen mit Geometrien drin. Und die wird er jetzt gerade automatisch ausliefern und es wurde ein Backend aufgestartet unter Port 6767, wo ich jetzt bereits diese verfügbaren Vektorteil-Layer sehe. Also das, die wurden jetzt automatisch detektiert aus der Datenbank und die werden hier jetzt on the fly angeboten. Und wenn ich jetzt mal bei diesen Countries bleibe, dann kann ich hier auch schon bereits verschiedene Viewer ausprobieren. Also ich kann den Mapbox Gelb Viewer nehmen und dann sehe ich jetzt hier diese Countries, die jetzt on the fly aufbereitet werden. Man hat hier auch ganz kurz diese kantige Flächen gesehen, das heißt, die werden auch schon automatisch generalisiert. Und ich nehme jetzt hier das Fenster noch rüber, dann sieht man, mache ich es breiter, weil eigentlich ist es auch, hier sieht man eigentlich gerade auch, was im Hintergrund läuft. Also hier werden wirklich Kacheln geholt und ausgeliefert. Das ist jetzt der Mapbox Gel Viewer. Ich gehe auf den Open Layers Viewer, das sieht, Fast identisch aus, einfach die Standardfarbe ist blau statt schwarz und man sieht hier noch Artefakte, das ist noch ein anderes Thema, das kommt da noch. Und dann gibt es noch zwei spezielle Viewer, es gibt diesen X-Ray Viewer, also Röntgen Viewer, wo ich in die äh, Features hineinsehen kann. Das sind eben diese vielen Attribute, die ich vorgesehen habe und dann gibt es einen Inspector. Der mehr aus Teilsicht sagt, ähm, also ein bisschen Debug-Hilfen gibt. Und wenn ich jetzt hier noch weiter, also wenn man jetzt links beobachtet, ja, man sieht es fast nicht, hier sieht man, wie das äh, live ausgeliefert wird, also diese Kacheln. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Kachel 639-23 äh, habe, dann ist das hier diese, äh, diese Kachel, die generiert und ausgeliefert wird. Das heißt, das ist jetzt ein Webserver, der on the fly äh, Kacheln generiert und ausliefert. Okay, ähm, äh, noch eine, eine kurze Einführung in, in diese Kacheln. Also das sieht man jetzt 23.pbf, das heißt Protobuf, Protobuf ist so eigentlich also ein allgemeines Format. Es gibt ja auch PBF von OSM, aber das ist was ganz anderes, es, ähm, hat nichts mit Vektorteil zu tun. Ähm, was wir hier haben, das ist das Mapbox Format, das ich ganz kurz äh, zeigen will. Äh, Mapbox das wird hier recht schön vorgestellt. Das heißt, die Firma Mapbox hat spezifiziert, wie, wie sie ihre, also ihre Vektortiles genau verpacken. Also wie gesagt, das ist ein PBF, ist ein Protobuf-Format. Das ist dann nur so quasi wie der Container, wo das drin ist. Und ja, da steht auch, dass sie nicht related sind. Und hier hat es eine schöne Illustration, wie die Geometrien codiert werden. Das ist noch recht speziell, nämlich, ähm, wenn ich hier hat es eine animierte Demo, also wir sehen hier die Teil und was man auch sieht, ist diesen grauen Bereich und den weißen Bereich, das ist eine Spezialität, dass man eigentlich, dass man so einen Buffer noch hat ringsum, also quasi das ist der unsichtbare Teil äh, der Kachel, der aber trotzdem ähm, datenmäßig vorhanden ist, aber nicht angezeigt wird. Und jetzt kommt, jetzt setze ich ein Polygon zusammen. Und das wird so in dieser Art gespeichert, Move to 1, 2, also wird der Startpunkt festgelegt. Dann kommt ein Line to, nochmals ein Line to, Line to und dann wird Close Pass, also wird das geschlossen. Das ist das erste Polygon. Und jetzt wird noch ein Loch gezeichnet, klassisch in der Gegenrichtung. Und auch das wird geschlossen. Und das heißt, jetzt habe ich ein Polygon mit, mit Loch drin. Und in dieser Form ist, sind die Geometrien gespeichert. Was man auch sieht, das sind Ganzzahlen. Das heißt, hier ist eigentlich die Geometrie bereits verloren gegangen. Also wir sehen jetzt, sind bereits in einem darstellungsorientierten ähm, Raster, wo ich nur noch ähm, XY-Positionen habe. Also hier wurde bereits in der Kachel ist schon das Darstellungssystem, äh, Koordinatensystem dann äh, drin. Und das wird dann noch sehr gut komprimiert, dass das äh, so klein wie möglich ist. Ähm, ja, hier wird es noch detailliert erklärt, wie auch noch die Attribute kodiert werden. Das ist auch sehr optimiert. Und was hier noch zu sagen ist, oder noch ein wichtiger Teil ist, in, in so einer Kachel können mehrere Layer drin sein. Das heißt, ich habe jetzt hier eben zum Beispiel der Country-Layer und dann kann ich aber auch noch die Linien-Layer in dieselbe Kachel reinpacken und das werde ich dann auch machen. Ähm, Winding-Order haben wir gesehen. Das wird hier noch erklärt, wie man Löcher macht. Gibt viele Implementations. Das Clipping habe ich auch kurz erklärt. Oder ja, sage ich jetzt noch. Ähm, wenn ich jetzt so eine Kachel nehme und ich habe mein, mein Land, dann ist vom, von der Spezifikation her möglich, dass, die, dass ich die ganze Polygon in der Kachel gespeichert habe. Das heißt, das, das geht dann weit über die Grenzen hinaus, ähm, wird aber nie dargestellt. Das ist dann aber Blödsinn, weil dann habe ich immer die ganze Ge Geometrie, die ich mitschleppe. Deshalb mache ich ein Clipping, also ich schneide die Geometrien am Rand der Kachel ab. Und das ist etwas, was, was der Teilserver dann machen muss für uns. Und ich äh, vereinfache auch die Polygone weil ich nicht die volle Auflösung haben will. In allen Zoom-Stufen. Also soweit zum Format. Und was ich jetzt schon als erstes machen will, wir haben jetzt hier gesehen, ich bin jetzt wieder zurück in T-Rex, ich habe hier zum Beispiel die Points, ich habe Linien, das heißt, ich habe jetzt wirklich verschiedene Kachelsets. Also wenn ich jetzt auf die Lines geht, dann sieht man, dass hier wieder Daten geladen wurden, obwohl ich noch in derselben Kachel bin oder auf demselben Ausschnitt bin. Und das ist jetzt hier die Standardeinstellung. Jeder, jede Datenbanktabelle wird in ein separates Teilset, also ein separates Kachelset verpackt. Und das will ich nicht schlussendlich, ich will alle in einer Kachel drin haben. Und das geht jetzt nicht mehr quasi mit diesem Autodetection-Modus. Jetzt muss ich beginnen zu konfigurieren. Und hier hilft mir T-Rex insofern, dass er mir mal diese automatische Konfiguration als Vorgabe gibt, wo ich dann meine Anpassungen machen kann. Und hier kommt jetzt dieses Genconfig-Kommando zum Zug, das eine Config generiert. Ich zeige schnell. Also hier kommt sie und ich leite sie in ein File um. Ich sage es äh, Natural Earth. Und das Format heißt Tommel, das ist ähm, ein Format, das eigentlich noch also sehr gut lesbar ist und schreibbar. Das ist so von Inifile abgeleitet, aber besser spezifiziert und noch mit so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Man sieht hier diese doppeleckigen klammer Klammern, das ist dann quasi ein Array. Also wenn ich, ich kann mehrere Data Sources haben und das kann man so mit doppelten Klammern ausdrücken. Und ich gehe jetzt hier schnell durch, also man sieht, den Service, der Viewer kann ich deaktivieren, die Data Source hatte mir jetzt gerade das eingetragen, was ich mitgegeben habe. Ich könnte hier jetzt mehrere Data Sources haben, also verschiedene Datenbankquellen. Das Grid von den Tiles ist Webmerkator. Ähm. Äh, ich mache die mal weg. Und jetzt kommen die Teilsets. Also, ich habe jetzt hier noch in einer Reihenfolge dieses erste Teilset mit einem Extend und einem Layer. Im Layer ist die Geometrie, Geometrie-Field äh, hat er rausgelesen, die Geometrie-Type, äh, das SRID von den Daten, das ist jetzt bei mir dasselbe, wenn es jetzt ein anderes SRID wäre, dann würde er umprojizieren und noch ein paar weitere Optionen, die ich dann einstellen kann. Und dann kommt hier das zweite Teilset mit den Countries ähm, und so weiter und eben was ich jetzt gerade gesagt habe, ich will alle die zusammen in einen Teilset hineinpacken. Und das heißt, ich muss das einfach nur ein bisschen umorganisieren. Ich nehme jetzt hier das erste Teilset, sage dem mal äh, Natural Earth, nehme den extent von den Countries, weil das ist ja müsste ja stimmen für die ganze Welt und lösche überall diesen Teilset Teil. Und das heißt, dann habe ich nur noch ein Teilset mit fünf oder sechs leeren Wands. Okay, gut, das ist jetzt meine erste Konfiguration, speichere ich unter NETOML und starte jetzt, mache jetzt den surf-Befehl, direkt surf nochmals, aber jetzt mache ich nicht mehr dbcon, sondern jetzt nehme ich ein config-File. Und das wäre jetzt eben mein ne Und jetzt kommt wieder der Viewer und jetzt sieht man einen kleinen Unterschied. Hier links habe ich jetzt nur noch ein Teilset mit äh, sechs Layern. Das sind diese sechs Layer. Und das bedeutet jetzt auch, wenn ich in, in den Viewer reingehe, dass es jetzt ein bisschen länger dauert und man sieht jetzt alle layer ausmal. Und jetzt, jetzt kann ich mit dem Stylen beginnen, weil ich brauche dann mehrere Layer, zum, um mein Styling zu machen. Ja, man sieht jetzt hier schon böse Sachen, das ignoriere ich jetzt im Moment. Ähm, genau, okay. Das heißt, jetzt habe ich eigentlich mal die, das Teilformat, das ich haben will. Und jetzt gehe ich ins Styling. Ähm, zum Stylen nehme ich die Mapbox GL Jason Styling Sprache. Äh, ich kann hier, glaube ich, den Doc Mapbox abkopfen. Das ist eigentlich auch so ein bisschen der momentane de facto Standard, um Mapbox Vector Tiles zu stylen. Man nimmt diese äh, Mapbox Style Specification, das ist ein JSON-Format. Also im JSON äh, beschreibe ich das Styling der Karten. Hier hat es eine recht ausführliche Dokumentation, die benötigt man dann auch, wenn man wirklich tiefer reingeht. Ähm, am Anfang steht eine Version, der Name vom Style und dann so ein paar Links zu den Sprites und Gleaves, komme ich noch drauf. Und dann die Sources, also die Datenquellen, die, die Tile Sources und dann die Layers. Das ist die Root und ich gehe jetzt bei den Sources kurz rein. Da gibt es verschiedene Arten von Quellen. Das erste, was wir jetzt gerade haben, sind diese PBF Vector Tiles, Type Vector. Es gibt aber auch noch andere Quellen. Man kann noch ähm, äh, Raster-Teils reinnehmen, hier als WMS. Ähm, wo ist es noch? Es gibt noch mehr. Raster-Dem gibt es noch, also Höhenmodell. Man kann GeoJSON reinnehmen für kleinere Sachen. Es gibt noch eine Image-Quelle wo ich so ein Bild reinnehmen kann und es gibt noch Video, also bewegtes Bild. Das sind die Datenquellen und wenn ich dann zu den Layer gehe, ups, ja, dann komme ich zum eigentlichen Styling der Layer, was ich jetzt machen werde. Also hier habe ich jetzt die Layer, das ist ein Array, das sind diese eckige Kammer und da drin ist dann ein ID vom Layer. Die Quelle, die Datenquelle, der kann, also das ist das Teil in unserem Fall, und dann muss ich sagen, welche Layer davon das ich jetzt teilen will. Und da gibt es verschiedene Typen, die zeige ich, und dann gibt es verschiedene Paint properties. Und das heißt, am Schluss kommt irgend so ein JSON raus, das ist so wird das Styling dann äh, ausgeliefert. Jetzt gibt es hier, hier eine Hilfestellung, also man muss jetzt nicht, wenn man nicht will, mit Jason direkt mit JSON beginnen. Wir haben hier den Maputnik eingebaut. Also das ist so ein, ein Open Source Styling Tool für dieses Mapbox GL. JSON. Das öffne ich jetzt mal. Und ich sehe hier jetzt dasselbe Bild, dieselbe Karte und habe hier meine Layer. Und kann jetzt hier die Layer stylen. Was ich jetzt zuerst mal mache, ich schalte mal ein paar Layer aus, weil ich jetzt zuerst mal die Countries, die, Layer, äh, die Länder stylen will. Mit diesem Auge blende ich die anderen Layer aus, die ich jetzt mal nicht will. Und konzentriere mich jetzt zuerst mal auf diesen Countries-Teil. Äh, ähm, und jetzt hier sieht man, schon mal die verschiedenen Typen zum Stylen. Ähm, jetzt habe ich einen standardmäßigen Line-Style und da wird bei Polygon einfach die, der Umriss gezeichnet. Äh, und hier gibt es jetzt Raster, Circles, Extrusion-Fields, Hill-Shades, heat -Maps. Und was ich jetzt mache, ist der Fill. Sieht jetzt nicht? nicht schön aus, Standardfarbe ist schwarz, das heißt, jetzt sind alle Polygone schwarz gefüllt. Und ich komme jetzt hier zu den Paint-Properties. Hier ist dieses, äh, gut, ich kann jetzt hier mal zuerst vielleicht eine andere Farbe geben, und hier hat es dieses Summensymbol, das heißt, ich kann hier Funktionen einfügen. Ich klicke jetzt da drauf, Ups, jetzt habe ich noch die Hilfe erwischt, ja. und jetzt haben sich zwei Farben ergeben, und was, ich jetzt, was jetzt passiert ist, jetzt kommt ein Zoom-Based-Style rein, das heißt, Zoom-Stufe 6, ist jetzt diese Farbe und Zum Stufe 10 ist diese Farbe. Ich mache mal hier eine andere, dann man sieht ob das funktioniert. Weil 6 und 10 jetzt recht hoch ist. Aber ja, rechts oben sieht man das Level, also ich bin jetzt so auf 0,5. Ups, ich gehe rein. ich das schaffe. Gut, 6 muss ich zuerst auf Stufe. Jetzt bin ich immer noch rot, he? gut, jetzt muss ich sehr weit rein. He? Ah, jetzt ist schon grün geworden. Es genau. also ist jetzt zum äh, Level abhängig. Das ist nicht das, was ich will. Ich will es äh, attribut abhängig machen. Und dazu schauen wir uns zuerst an, was er generiert hat. Also hier sieht man, er hat dieses JSON-Fragment generiert aus den Einstellungen, die ich oben gemacht habe. Und das ist eben genau jetzt dieses mapbox -GL JSON was ich vorher gezeigt habe, Fill Color, und jetzt kommt hier ein Stops, das sagt, bei Wert 6 machst du diese Farbe, bei Wert 10 diese Farbe, und dieser Wert ist jetzt hier auf die Zoom-Stufe festgelegt. Jetzt fällt jetzt leider bei der Version der Umschaltknopf auf Property-Based Rendering, deshalb muss ich jetzt das hier im JSON einfügen. Aber zeigt gerade auch schön, wie bidirektional das der das Tool ist, also der, der generiert JSON und ich kann das JSON ex, äh, äh, editieren, ich kann also auch die Farbe im Text ändern und der Editor äh, setzt das wieder um. Und zwar hat es jetzt in diesem äh, Map Color 7 netterweise hat, haben diese Daten bereits eine Color-Spalte, also wo, sie, wo er die Farben zum Beispiel für farbige Einstellungen vorbereitet hat, also eine Farbnummer hinterlegt hat oder auch für andere Zahlen. Und jetzt ist schon was passiert, also ich habe Property Map Color 7 gemacht und jetzt kann ich wieder in den grafischen Editor gehen, weil jetzt hat es geschafft, er hat den Type Kategorie eingestellt und ich sehe jetzt für den Wert 6 kriege ich jetzt diese Farbe und für den Wert 10 diese Farbe. Jetzt ist so, dass die von 1 bis 7 gehen. Das heißt, ich passe da schnell an. Ähm, äh, oder auch nicht. Er ja? <lacht> ja, will gar nicht. Mache ich es halt hier unten. Ups. Das ist sehr klein, ja? wahrscheinlich, das sieht man nicht so gut, aber jetzt kann ich viel größer reden. Gut, jetzt, aber ich will jetzt gar noch schöne Farben haben, ich habe jetzt hier ein paar Farben vorbereitet. Die mache ich schnell mit Copy-Paste. Und zwar kann ich jetzt hier, kriege ich mit diesem Color Picker, aber hier kann ich noch Copy-Paste machen. Das mache ich jetzt schnell, damit es wirklich ein bisschen passabel aussieht. Und mache jetzt hier aber weitere Farben dazu, also Add-Stop. Das gibt mir jetzt die drei und da trage ich eine dritte Farbe ein eine vierte habe ich das jetzt schon getroffen fünfte Oh, jetzt wird es ein schwierig. Wie schaff ich schaffe jetzt das. Ah, doch. Ich glaube die sechste, ja, doch, jetzt noch die siebte. Okay, das sieht jetzt schon ein bisschen passabel aus. Also jetzt habe ich eine Einfärbung, Flächeneinfärbung der Länder gemacht. Und jetzt das nächste, was ich machen will, ist ein Label. Und jetzt ist es so, dass man, ich kann jetzt hier auf diesem Layer, also ich will jetzt die Länder noch ein Label, ich kann aber nicht im selben Layer quasi eine Fill-Color äh, machen und noch Labels. Das heißt, ich muss den Darstellungslayer kopieren. Der wird denselben äh, Quell-Layer haben, also denselben Datenlayer, aber einen separaten Darstellungslayer. Da gibt es hier dieses Duplicate, dupliziert tool das klicke ich jetzt, dann macht er eine Kopie von dem Layer und ich gehe auf diese Kopie. Die heißt auch hier nie, na ja gut, ist jetzt egal. Und da gehe ich jetzt von fill auf Symbol, weil mit Symbolen kann ich auch äh, Fonts machen. Und wenn ich jetzt hier was eintrage, äh, dann sollte ich bereits ein Label sehen, ja. Jetzt habe ich quasi ein statisches Label gemacht, das ist natürlich nicht das, was ich will. Ich nehme jetzt hier das Atem A3 und das ist eine Art, quasi ein Feldnamen zu kodieren. Der leider nicht funktioniert. Hä? Wieso jetzt nicht? Atem A3. Atem 0 A3. Aha. Okay. Und jetzt sieht man hier aber schon so ein bisschen äh, typische Probleme. Es geht noch, ja, Dänemark ist gerade schlimm, ähm, oder auch Norwegen. Ähm, und wenn ich jetzt hier reingebe, ja, auch Deutschland wird ein bisschen häufig gelabelt. Also einerseits kriegt jede Teil ein Label, ähm, und auch, ähm, ja, es, hier sind es auch recht viel. aber das ist so die typische Vektorteil-Labeling-Problematik, die, die hier jetzt nicht direkt oder automatisch gerade gelöst wird und deshalb mache ich jetzt mal diese Art von Label nur für einen bestimmten Zoom-Bereich, ich sage mal so für, die, für den Einstieg zoom also Max Zoom 3, ist das noch okay, aber ich mache nachher ein besseres Label, wenn ich näher drin bin. Und... Was ich noch mache, ich sage noch den Fond, das wird nachher zum Problem, deshalb trage ich den schon ein. Ich habe den Roboto Regular. Okay. Und um jetzt wirklich labeln zu können, oder gut labeln zu können, behilft man sich meistens mit Punktgeometrien. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Rückschritt, wenn man vom Desktop-GIS herkommt. Oder ich brauche zusätzliche Bibliotheken, die mir quasi intelligentes Labeling machen. Aber tatsächlich ist der normale Weg, man kreiert sich Labelpunkte. Das ist auch wie es Mapbox macht, dass also, wenn ich Mapbox-Tiles hole, dann hat es da einen Punktlayer mit den Labelpunkten drin. Und das ist auch der Grund, wieso dass es einen Country-Points Layer gibt, das heißt, ich habe mir mit STS äh, Centroiden Centroid, von den Polygonen genommen und Labelpunkte generiert. Also das war jetzt so die, die Datenvorbereitung, die ich jetzt hier nicht zeige. Das heißt, ich mache jetzt einen weiteren Layer für die Labels. Also, man sieht hier, das sind diese Punkte. Aber ich will jetzt nicht den Circle machen, sondern ich will jetzt hier auch dieses Symbol machen. Und da gibt es, glaube ich, einfach Name, heißt das. Da habe ich jetzt den vollen Namen dann drin. Ja, das sieht mal gut aus. Ich nehme mal das Gegenstück von vorher und sage MinZoom ist 3 und MaxZoom ist dann 24 oder irgendwas. Das heißt, die verschwinden jetzt und dann kommen die kurzen Namen. Okay, ich nehme auch nochmal den fond Das war der Roboto Regular. Und ich will noch ein paar Details verbessern. Also zum Beispiel finde ich jetzt noch schön oder jetzt passt jetzt hier noch gut, wenn ich den auf Uppercase automatisch mache. Also hier sieht man jetzt, man hat einige Einstellungen, äh, Größen. Ah, stimmt. Macht zuerst noch die Größe. Die will ich auch variieren. Also ich will jetzt nicht immer dieselbe Labelgröße haben, weil hier ist es mir eigentlich ein bisschen zu groß. Und hier ist jetzt diese zuabhängige äh, Rendering-Geschichte äh, gerade richtig. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Funktion mache, dann sage ich vielleicht auf, äh, auf Stufe 6, habe ich mal gesagt, will ich etwa Größe 16 haben, das ist gut, aber auf Stufe 3 soll er mit 10 beginnen. Und jetzt macht er so eine äh, Interpolation von 10 auf 16. Das heißt, hier ist jetzt kleiner, 10 Pixel, und wenn ich Näher angebe, wird es größer. Äh, man realisiert es jetzt gar nicht, aber vorher hat man gesehen, dass es eigentlich zu groß war, wenn ich rausgegangen bin. Also, das ist jetzt eine Funktion für die Labelgröße und da gibt es hier Icon-Properties, die sind jetzt hier nicht relevant. Text-Paint-Properties. Die Farbe schwarz lasse ich jetzt mal. Ähm, ich möchte dem noch einen Halo geben, also so einen weißen Rand. Äh, sag mal weiß und ich glaube, 1,5 habe ich mal vorgesehen. Bei der Vorbereitung habe ich schon gemerkt, aha, es funktioniert nicht. Das ist hier so eine Falle. Er hat nämlich diese Farbe standardmäßig transparent eingestellt, was natürlich blödsinnig ist. Und jetzt kriege ich diesen Randeffekt. I can paint und was wollte ich noch machen? Ah genau, ich wollte es noch auf Großschrift wechseln. Also ist hier Transform, kann ich sagen Uppercase. Ja, es gäbe jetzt hier noch viele Einstellungen, äh, Breiten, äh, Begrenzungen und solche Sachen. Ich lasse es mal so. Das sieht schon mal einigermaßen passabel aus, also bin ich jetzt für, die, für diese Demo zufrieden. Oh, ich sehe, ha? noch sechs Minuten nach Plan. Ähm, das schaffen wir. Und was ich jetzt mache, ich, ich speichere diesen Style. Dazu gibt es eine Exportfunktion. Das ist da schlussendlich so einen Download. Ich hole es jetzt gerade in meinen Editor rein. Und jetzt habe ich den gesamten Style erhalten. Also über alle Layer. Die Sources sind gerade äh, von meinem Teilserver, äh, Hintergrund und meines Teils, die ich hier gemacht habe. Das speichere ich jetzt nochmal am richtigen Ort, also wo ich gerade bin. Ich bin dann in diesem Intro drin und speichere das unter äh, Country Style. Ah, leider nicht funktioniert. Ich ich habe so ein leeres Public-Verzeichnis vorbereitet. Das ist dann eigentlich für den Fall, wo ich es dann ähm, auf einem Webserver ohne Teilserver publiziere. Okay, gut, jetzt habe ich den Stil. Ja. Der nächste Schritt, den ich jetzt vielleicht überspringe, weil er noch recht anspruchsvoll ist. Ähm, ist jetzt eigentlich der, das Optimieren der Teils. Weil was ich jetzt einerseits gesehen habe, ähm, ich brauche hier eigentlich nur das Attribut Name und noch dieses, die Abkürzung. Und wir haben vorher gesehen, äh, es hat viel mehr Attribute in den Kacheln drin. Das heißt, was ich jetzt hier eigentlich äh, unbedingt machen muss, ist, ich muss die Attribute im, in den Kacheln reduzieren. Das geht jetzt bei direkt so, dass ich... Ähm, jetzt zum Beispiel im Countries-Layer, nicht die automatische Query, die macht Select stern nehme, sondern halt die optimiere, also eine, eine userspezifische Query mache. Und er macht mir netterweise bereits so eine Vorgabe, wo alle äh, Attribute drin sind. Und hier ist eben zum Beispiel dieses Admin A3, was ich brauche. Und die Geometrie brauche ich natürlich. Die FID will ich jetzt lassen. Den chinesischen Namen nehme ich weg. Und der Rest ist gut. Das heißt, jetzt habe ich hier schon massiv reduziert. Und das nächste, was ebenso wichtig ist, ich, muss jetzt, ich will auch die zoom der Daten äh, anpassen. Also wir haben jetzt gesehen, ähm, oder vor, nein, hat man gesehen, es wurde recht langsam und das kam daher, weil die diese Provinzlinien äh, recht lange gehen. Aber die will ich erst ab einer gewissen Stufe haben. Ich glaube, gesagt, zum Beispiel ab Stufe 10. Äh, das heißt, ich mache jetzt hier so ein Min-Zoom gleich, äh, nein, Stufe 4 rein. Die soll er erst ab äh, zum Stufe 4 in die Kacheln packen. Also datenmäßig Also das, ist, das sind jetzt riesige Faktoren. Dann von der Größe her. Und da liefen wir also bietet mir T-Rex auch ein Tool an, nämlich so eine, eine Drill-Down-Funktion, äh, die ich jetzt nur ganz kurz zeige. Äh, wo ich wieder die Configure eingebe. Und dann muss ich einen, oder kann ich Punkte angeben, wo soll er jetzt eben so einen Drill-Down machen, welche Kacheln er dann schlussendlich, also er sieht dann, welche Kacheln dass er laden muss. Ich mache jetzt hier eine, eine WGS 84-Koordinate, ist das, Komma, gut, nämlich gerade 48. Der Output ist so ein CSV, wo drin steht äh, verschiedene Sachen drinstehen, Ähm Millis Teil Millisekunden sagt für jeden Layer, wie lange hatte er bei dieser Kachel, um äh, das, die Aufbereitung zu machen. Teil, Teil Byte sagt, wie groß wird in dieser Zoom-Stufe die Kachel. Und Feature Count sagt, wie viele Features sind in einer Kachel drin. Im, und zwar jetzt für alle Kacheln, die ich jetzt für diese Koordinate prüfe, das ist jetzt im Moment nur eine. Das öffne ich jetzt normalerweise in einem Spreadsheet und analysiere das und tune dann hier weiter. Also ich ändere die Zoom-Stufen, ändere die Queries. Das ist eigentlich ein großer Teil der Arbeit beim Vektorteilgenerierung, weil ich muss jetzt die Größen der Kacheln ähm, optimieren, äh, ja, die Größe, dass der richtige Inhalt da ist, muss es aber immer mit dem Style abstimmen. Das heißt, hier mache ich jetzt so Zyklen, ich, ich schaue welche... Levels brauche ich in der Darstellung, das heißt, ich kann auch die entsprechenden Daten anpassen. Da gibt es noch Overzooming und so, das reicht nicht zeitlich. Das heißt, hier ist jetzt eigentlich fast der Hauptteil der Arbeit, wird jetzt in diesem Zyklus passieren. Optimieren der Kacheln, Anpassen des Teils und das geht hin und her. Und das Drilldown ist ein Hilfsmittel, um Anhaltspunkte zu kriegen, wo man optimieren muss. Und was ich jetzt machen will, jetzt will ich aber die Kacheln generieren. Ich hätte jetzt optimiert, alles fertig. Das ist das nächste Kommando, das heißt Generate und das generiert mir jetzt statische Kacheln. Ähm, da kann ich wieder diese Konfiguration reinnehmen und der wird es gerade reklamieren, weil der sagt, ich habe hab den Cache nicht spezifiziert oder nicht konfiguriert und das ist so, in der Standardkonfiguration ist das noch auskommentiert. Das heißt, ich sage jetzt, Schmeiß mir den Cache, ah, nicht das, falsch, äh, wo ist er? Hier, Cache File. Hier sage ich, wo soll er den Cache hin tun? Ich mache jetzt hier mal äh, relativ, wo ich gerade bin, äh, im Public Tiles, weil das wird dann wirklich im Webserver gegen außen sichtbar. Okay, habe ich das gespeichert und jetzt lasse ich das laufen. Oh, Syntax-Error, den muss ich noch schnell beheben. Jetzt so, habe ich hier in meinem Select ein Fehler drin. Aha, ja. Okay. Ja, jetzt hat er schon kaputte Kacheln gemacht. Die lösche ich jetzt nochmal. Public Tiles. Also, jetzt links unten sieht man, er hat bei Level 0 begonnen. Jetzt ist er Level 1. Das sind nur vier, Level 2, Level 3. Und jetzt geht es immer länger, länger, länger. Ich mache jetzt mal bis Level 4, also jetzt generierte Kacheln, jetzt sehe ich auch gerade noch eine Warnung, die ist auch noch wichtig, aus Vorsichtsgründen wurde bei der automatischen Konfiguration überall so ein Limit 1000 eingefügt, das heißt es werden maximal 1000 Features reingepackt in eine Kachel, weil das kann sonst ewig gehen. Und das heißt aber, wenn ich jetzt so ein Limit überschreite, hier ist etwas also nicht gut, weil jetzt, jetzt wurden Geometrien weggelassen und das heißt, jetzt muss ich mir überlegen: entweder habe ich zu viele Geometrien, muss mehr generalisieren oder ich muss mein Styling anpassen. Also, das ist so ein Alarmzeichen: hier muss ich was machen. Das wäre mein Zyklus von vorher. Den lasse ich mal. Jetzt habe ich bis Level 4 generiert. Wir schauen mal, wie das aussieht. Public Tiles. Und da sieht man jetzt: hier wird wirklich so ein eine File-Hierarchie äh, angelegt, public tiles, NE ist der Name vom Styleset, äh, vom Featureset und dann Level 000 und da ist diese PBF drin. Wenn man die anschaut, das ist ein gzip komprimiertes File, also ein gzip komprimiertes Protobuf-File. Und dann würde ich jetzt so als fast krönender Abschluss ähm, zeige ich jetzt starte ich nochmal mein T-Rex gleich wie vorher und der Unterschied den ich jetzt hier sehe den Style ist habe ich jetzt noch nicht drin hier aber der Unterschied ist dass es sofort kam weil jetzt kommen die Kacheln aus dem Cache und erst wenn ich jetzt tiefer als Level 5 reingehe, dann kann es dann wieder dauern. Momentan bin ich immer noch auf Level 4, das heißt, die sollten alle gecached sein. Und jetzt sieht man wieder, wie er, oder ja, jetzt beginnt er, Teils on the fly zu generieren. Ähm, doch, muss äh, ich noch laufen lassen. Und schaffe ich es noch? Ich habe eigentlich meine Zeit aufgebraucht. Ich, aber ich will noch, mein, mein, dies, ich zeige noch den allerletzten Schritt. Und zwar mache ich jetzt noch meine eigene HTML-Karte. Und dazu kann ich, bietet mir hier direkt äh, solche Fragmente an. Ich kann auswählen, will ich jetzt eine OpenLayers-Karte haben oder Mapbox-Gel. Und ich kann jetzt hier so ein Fragment rauskopieren. Äh, und das speichern. Das nehme ich jetzt auch in mein Public rein und sage dem Map. Ups, äh, Map HTML. Und was ich jetzt hier aber noch sehe, dass hier der äh, ein, nicht mein Style benutzt wird. Ich will jetzt gerade meinen Style nehmen, den ich vorher gemacht habe. Wie heißt der schon wieder? Äh, das wäre dieser country JSON style Den Rest lasse ich jetzt. Und jetzt muss ich äh, T-Rex noch sagen, dass es diese statischen Files auch gerade noch ausliefern soll. Das war dieser allerletzte Block, wo ich noch sagen kann, den statischen Webserver aktivieren kann. Alles, was im Public drin steht, soll zum Beispiel auch unter dem Namen ja, ich mal, MVT zur Verfügung stehen. Und den starte ich hier jetzt direkt zum letzten Mal mit der neuen Konfiguration. Das sieht immer noch gleich aus, aber wenn ich jetzt hier unter MVT-Map-HTML reingehe, Tja, hätte jetzt schön aussehen können. Äh, ich soll jetzt schwarz auf schwarz? <lacht> ich gehe mal in den Inspektor, den man hier dann sowieso später auch noch braucht. Äh, Machen wir mal Reload. Ich schaue nochmal, ob wirklich den richtigen Style geladen hat, Country-Style. Und wie sieht er aus? Background. Sieht zwar so nicht. Ich nehme einen neuen Tab. Ah, wieder nicht. Country Style Jason. Na ja gut, also die Farben muss man sich jetzt denken. Äh, man sieht, dass das eigentlich mein Style drin ist, weil man sieht die Labels. Ähm, ohne schönen Farben. Und was man jetzt auch noch sieht, dass aber noch gewisse Sachen hier jetzt immer noch von, ähm, von T-Rex kommen. Und das wäre jetzt quasi noch die nächste Stufe, die ich jetzt hier nicht mehr zeigen kann. Eigentlich will ich am Schluss gar kein T-Rex mehr am Laufen haben. Ähm, also wenn ich jetzt hier nochmal mal Reload mache, dann sehe ich immer noch sehr viel, dass von 6.7.6.7 kommt, also von T-Rex. Die Kacheln kommen jetzt noch nicht aus meinem Cache-Direkt, sondern die kommen jetzt immer noch vom T-Rex. Und das heißt, ich würde jetzt noch alles, was irgendwie jetzt von T-Rex kommt, in mein Public rüber kopieren, inklusive Fonts. Und dann brauche ich keinen Teil server mehr zur Laufzeit, sondern nur noch einen ganz banalen Webserver, server der mir einfach Files ausliefert. Und das ist dann eigentlich der letzte Schritt in der Publikation einer vector teilkarte. Gut, dann ende ich hier und habe noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Pirmin. Hat ja alles soweit super geklappt. Ähm, gibt es Fragen? Wir haben noch so äh, acht, acht Minuten, naja, äh, sieben Minuten Zeit, bis die Lightning-Talks anfangen. Äh, Fragen an den Pirmin zu seiner Vorstellung eben. Nein, alle erschlagen. Also ich wäre eigentlich noch vielleicht froh um Feedback, also ihr könnt es mir auch direkt noch geben, weil ähm, ich, mein, meine Idee wäre, dass ich das vielleicht wirklich nochmal dann in Ruhe aufnehme als Screencast, ähm, und dann alle Fehler ausschneide, ähm, wo man es dann noch besser nachvollziehen kann, was ich hier mache. Aber ich weiß, ich hoffe, man hat es verstanden. Diese äh, Cosmetic-Version, die du da eingesetzt hast, die war ja so ein kleines bisschen buggy an einigen Stellen. Hast du hast ja gesagt, na, da, da, da fehlt der Selektor um, äh, in der Dropdown-Box und du musst es unten ins JSON gehen und es von Hand einbauen. Ähm, sind das Bugs, die äh, inzwischen gefixt sind oder, oder Issues, die da schon offen sind? Oder? Also der Issue ist da und ich glaube, jetzt endlich unterdessen gefixt. Ähm und es wäre sogar möglich, also ich könnte jetzt diese gehostete Version von Maputnik nehmen und auch meinen äh, Style hier entwerfen. Aber ich habe es jetzt gerade die im Backend integrierte Version gezeigt, mhm. die jetzt nicht die allerneueste ist. Ich glaube, der Bug wäre unterdessen behoben ja, äh, mit den Properties. Das heißt, der T-Rex hat äh, eine, eingebaute, ähm, eine eingebaute Version von genau, Maputnik. die sie gar ah. ja. Gibt es noch? Fragen dazu. Jetzt ist noch die Gelegenheit. Ja. Ja, am Anfang war für mich nicht ganz klar, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit eigenen Daten machen wollen würde aus OSM, wie ich anfangen würde. Gut, ich habe es mit Absicht gar nicht OSM gezeigt, weil eigentlich der Standardfall ist zwar schon OSM, aber dieses Tool oder ist eigentlich, das kann eben auch nicht OSM. <lacht> ähm, gut, wenn ich jetzt OSM nehme, dann würde ich jetzt auch hier quasi OSM to PGSQL machen oder äh, äh, Imposm, lese das in die Datenbank ein und beginne da. Ähm, wir haben zwar so eine bisschen veraltete Vorgabe vom Vorgänger vom Open Map Style, der ist in den in der Doku als Beispiel drin, das sind einfach sehr komplexe Styles oder das umfangreiche, aber es gibt da so ein bisschen Hilfestellung. Aber der Vorgang ist eigentlich derselbe. Ich lese die, die OSM-Daten in Postgres, Postgres ein. Super, vielen Dank. Hättest du die geo auch direkt integrieren können oder wird nur PostGIS unterstützt? Also PostGIS wird besser unterstützt als die GEDAL-Formate, aber ich kann, alle -Formate, nein, ich kann auch die GEDAL-Formate direkt in, äh, holen. Ich verliere da aber, also das Clipping ist nicht drin und das automatische Generalisieren ist nicht drin. Deshalb bevorzuge ich, wenn möglich, PostGIS. Gut, dann bedanke ich mich nochmal, bedanken wir uns nochmal ganz herzlich beim Pirmin für den Vortrag.